Such den Superstreamer Gas, aber Hupe muss uh. auch mal klingen lassen. Ja, unser Dach ist ab, <lacht> Junge. Das war's komplett mit diesem Ding. Das ist im Arsch. Im Arsch, Digga. Das war das. Kann jemand das klippen? Wieso ist das Dach eigentlich abgefallen? Weil ja, du Ups. so dumm bist, du fahren bist. Hey. Einmal aussteigen, bitte. Was oh, ist das Ding schon? Ja? <lacht> <lacht> Ey, ist es mein Truck hier? Oh, guck mal, was das für ein Truck ist, Digga. Ich fahr, Digga, auf jeden fahr Fall. Du. Fahr du, aber. wer aber Ich kann fahren, Junge. Vertrau mir mal. Komm, ich rein. Adoptiert. Und jetzt? Äh, siehst du die Markierung? Ah, ja, stimmt. Einfach gern schnell. Was links. ist das für eine Monstermaschine? Huch. hab dich nicht gesehen, sorry. Das war schon wieder ja, mit okay. der Maschine. Dir ist jetzt schon bewusst, dass wir jetzt. Wir haben jetzt ein Problem. Das ist mir schon bewusst mit dieser Karre. Wir können die Mission ja. jetzt machen. Ja. Echt jetzt? Guck mal, ja, wie ist da jetzt so ein Fahrzeug, ne? Exzellente Leistung. Wieder mal von dir. Wo soll ich denn wissen, dass dieses scheiß dreckskarre Bro, Mann, was lau du da? Warte, warte auf mich. Der <lacht> Alter Junge! Das war ich nicht. Ich komm nicht rein. <lacht> Wie dumm bist du? <lacht> Und, ähm, das fliege ich. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Ich hab Bock jetzt, fliege ich, bin ein guter Flieger, Deck. Hier rein oder was? So, ich, ich bin richtig. Den hier? Nee. Oder? Nicht ja, den scheint hier. doch. Nicht den hier. Ja, ich Nein, bin drin. Ich möchte fliegen. Nicht mehr, ich bin drinne. Du ich, drin. ich fliege los. Ich es fliegt automatisch. Ich will ich, ich steig ein jetzt. Ich werde fliegen. Tschüss. Ah, ich steig ein was? Warte mal. Bist uh. <lacht> <Lohen>. <lacht> du tot Lohen. oder was? Lohen. Lohen. Ich hab, heb, heb ab. <lacht> Wo bist du, komm her. Warum hast du die Ehre mit Juventus zu fliegen? Oh, war knapp, Digga. Ich bin beinahe gestorben. Hey, wie? Wir haben schon Glück gehabt, muss ich sagen. Ja, wir, wir, sind sind wir sind wieder stuck. Wir sind wieder stuck. Problem? Weiter. Kannst erstmal jeden Fragebogen ausfüllen. Wir sind stuck. Ich reporte dich gerade <lacht> Oh Gott. Wer, wer bist du irgendwie blind? Ja. Ah, ne, ja, stimmt. Den Punkt. Den Punkt. Hallo, hier geradeaus ne? Nein, den Punkt. Digga, bei mir ist der Punkt hier. Was laberst du denn? Ja, dann fahr da hin. Okay. Hier ist ein gelber Punkt. Ah, ist ein Spieler. Ja, dann fahr da hin. Ich geh raus. Ich Nein. Ich geh raus. Tschüss. Nein, Digga, ist das. <lacht> ja, du, du kannst das einfach nicht. Ja, Leute, das war meine Bewerbung für PC-Welt. Sucht den Superstreamer. Ja, und falls ihr nochmal wissen wolltet, woher ich die Clips habe, äh, den Link dazu, also den Link zu dem Stream dazu, findet ihr unten in der Videobeschreibung, checkt es gerne ab. Vielen Dank, äh, dass wir überhaupt alle mitmachen dürfen als kleine Streamer. Ähm, ich finde es klasse, diese Aktion zu starten, weil es bewegt auch Leute zu streamen. Ähm, ja, vielen, vielen Dank und ich gönne es jeden anderen Streamer. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video oder beim nächsten Mal. Haut rein, ciao, ciao.